Wer ist da? Keine Bewegung. Ich nicht, Chloe. Nein. Ich kann die Stimme echt nicht auseinanderhalten. Okay, oh cool. So und da ist wieder eine Sekunde lang hier die Kamera aufgeblieben. Übrigens, ja und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Ich sage schon mal im Voraus: Heute wird nicht viel passieren, weil ich habe eine Menge Supports, die ich mir anschauen werde. Und ja, wie gefällt das neue Intro? Ich müsste eigentlich das neue Intro hier reingeschnitten haben, wenn nicht Spoiler. Ja, ich muss mal irgendwie Abwechslung haben. Ne, man irgendwie so komisch, weil das Lumera hier die ganze Zeit im Intro vorkam, obwohl ich schon, weil nicht in dem fünften oder sechsten Part schon hops gegangen ist. Ne, so ich weiß, ich muss mir immer hier angucken, einfach nur um zu gucken. Aber ich glaube, sie war neu. Ne? ich glaube, wir sind immer noch neue Charaktere. Ich weiß es nicht wann. Ich muss es halt überprüfen. Und what is even that? <lacht> Ich weiß immer noch, nicht was das ist. So, wir haben, wir schreiben den Tag nach der letzten Folge. Für mich normalerweise, natürlich mal alle zwei Parts, äh, alle zwei Tage eher aufnehmen. Weil halt irgendwie so passt. Dann habe ich irgendwie immer zwei Stunden, zwei Parts. das ist eigentlich perfekt. Am liebsten wäre mir ein bisschen kürzer, aber schneller geht das nicht, finde ich. Wenn ich so langsam spiele und so gründlich, von daher, ja, besser geht er nicht. Aber ja, ist ein guter Rhythmus ehrlich gesagt. Aber heute hatte ich nicht so viel vorgenommen. Ich habe, man sieht vielleicht auf der Karte, einige Gespräche freigeschaltet. Und zwar außerdem würde ich mal kurz zum Amibo-Pavillon gehen. Ich tue mal, weil ich tue fast jeden Tag immer fünf Amiibos hier einlesen, obwohl ich nicht wirklich irgendwie was Besonderes kriege. Und ja, ähm, wir gehen hier rein, Amibo-Pavillon, und wir gucken mal hier ein paar Kostüme. Mir ist eins aufgefallen. Ich habe nicht genug tickets für die anzahl der kostüme die noch hier übrig sind was ein bisschen kacke ist ich will definitiv als klamotten haben und hier sind noch so viele übrig ne Wen haben wir ja noch nicht gesehen wir haben noch nicht ich meine wir haben schon wir haben bei left schon gesehen aber wir haben noch nicht bei left wir haben noch nicht entweder erika oder frame oder vielleicht sogar beide und wir haben noch nicht Ne? Ja. Okay, diese Tickets sind aber unabhängig von der Musik. Ich will meine Musik abchecken. Oh. Das Kampfthema von Great Söldnern. Oh, ich liebe dieses Thema. Ich weiß gar nicht, wo diese Lieder abgespielt werden. Ich nehme an, in Zufallskämpfen ne? kann man dann einstellen. Okay, aber oh, das liegt ist auch gut also auch ein normales kampf der eine lied vorhin das war von wenn man in kapitel 3 angelangt ist von von äh, Fire Emblem, Radiant, thorn man endlich wieder great Söldner steuern kann aber ja. oh, das links das ist das thema von links story modus auf der weltkarte also auf der weltkarte nicht auf der weltkarte Erkennt ja, man, man ist einmal im Kampfmodus, wo man irgendwie die Gegner angreift, und einmal hier, wo man die Befehle erteilen muss, und das da ist die Musik, wenn man die Befehle austeilt. Da war ich den Kontext nicht so genau. Ich habe das ist auch nochmals Ding ins Thema. ne? So gut, ähm, ihr fragt euch bestimmt, warum ich so viel Support habe. Ne? Jetzt mal bei der Part ein bisschen lang, deswegen ich hatte nicht so viel Zeit hier noch irgendwie Supports und so anzuschauen. Also, ich habe wahrscheinlich Zeit, aber wer hat noch länger gewesen. Von daher habe ich halt erstmal gelassen und mir die aufgespart. Dann habe ich, man sehe hier, eine Menge freigeschaltet. Ich habe natürlich hier wieder die Stelle und so was. Alles hier bemannt mit einigen Charakteren, aber überwiegend habe ich Geschenke verteilt. Ich habe hier so, weiß nicht so hübsche Kise und also ne? die ich irgendwie fast jeden Tag hier bekomme durch irgendwas. Und die habe ich einfach mal auf meine Charaktere alle verteilt, weil ich hatte so viele. Ich wollte die ehrlich gesagt verkaufen, aber ich glaube, das ist nicht möglich. Ich bin auch schon zum Flohmarkt gegangen, weil da verkaufen die auch Geschenke. Ne? Da ich mir vielleicht gedacht, ich kann mir, ich kann die da irgendwie verkaufen, aber nö, da ist heißt, keine Ahnung. Also ich dürfte eigentlich gar keine mehr übrig haben, ne? ja Schutzgewebe und so Pferdedunk Pferde habe ich noch nicht verteilt ich weiß gar nicht ob das irgendwie abbringt ja. so werden wir haben einen Tag später jetzt ne? hat sich das Inventar sieht immer noch gleich aus und ich nehme an die sind alle für das sind alle bestimmte gute Geschenke für für einige bestimmte Charaktere ne? aber ja ich kann nichts anderes mit meinen Geschenken machen deswegen habe ich mir gedacht ich tue die Halt mal alle verteilen, dann habe ich wesentlich Supportpunkte. Ich weiß zwar immer noch nicht genau, was Supportpunkte bringen, außer Gespräche. Normalerweise gehen die irgendwie so ein paar Wertebonusse im Kampf. Im Wenn ich zum Beispiel mit hier mit Jade hier einen hohen Support habe, dann äh, hab ist das Spiel so am Lecken. Wenn ich zum Beispiel mit Jade irgendwie einen Support hätte und ich wäre im Kampf, ich würde im Kampf neben sie stehen, dann. Äh, würde ich so ein paar ausweichen und trefferbonus bekommen oder andere werte je nachdem was für ein was für ein äh, support hat is. ist so eine ganz eigene mechanik hinter vor allem bei den früheren feiern Lems. So, ich will das mal das sieht so komisch aus wenn man keine muckis hat So. Ähm, Im Dings waren übrigens hier in diesen einen DLC-Pass. War noch andere Klamotten? Ja, ich kann Leuten irgendwie Hasen und Hunde und also was geben. Oder das hier genau, das hat man schon gesehen. Ne? Also, da ist interessant. So wie gesagt, ich habe viel Geschenk verteilt. Ich habe viele Supportpunkte dadurch bekommen. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt alle an. Ne? Wir tun diesen party hier so ein bisschen auf die. Äh, Supports ja fokussieren, ne? so aber gerade von Jade geredet haben wir ne? Support so, Jade, so und wir lernen mal unsere Charaktere ein bisschen, bisschen äh, mehr kennen. Die Supports sind ja nicht so lange, deswegen wird wahrscheinlich nicht irgendwie eine Stunde gefüllt werden, das wie in Free Houses, wo ein Support irgendwie fünf, sechs Minuten dauern kann. Aber hier sind die ja relativ kurz. Also sie, sich, nee, sie, hat nicht auf sie auf abgesehen, ne? weil irgendwie weiß, dass sie am Schreiben ist 新入様 eigentlich nicht。Also wenn ich die Kommen mir so bekannt vor, so ja, ich weiß, wie stark du bist, aber ich will trotzdem hier sein. irgendwie so weit kommen wir bekannt vor. Da so. So, ich über Jade den Verbündeten, stimmt, wir haben noch nie jemanden auf B irgendwie bekommen. Ging mal war der dritte Seite bei Verbündeten. Hier kann man sich ja auch mal anschauen. Okay. Kutsustakutsu, das ist der Rassai. Kutsustakutsu, der die meisten Support sind da sowieso im Somnir. Warum sind wir ja umgezogen? What? <lacht> <die Bending Bleibe lacht> Alles für den Tee. Das für den Club, so nächster. Ich wollte, dich, ich wollte mich nur mit dir unterhalten. Wir sind übrigens in meinem Schlafzimmer. Was für ein Zufall. Aber sowieso hier mein Schlafzimmer. Von daher hat wahrscheinlich nicht so was Besonderes. Ich <lacht> also Ich mag auch Totschlag. Ich war ein wanderner Samurai. Wer ja, ist nicht irgendwie witzig? Es gibt also zwei Ziegel, womit man, man die Klasse wechseln kann. Sie kann dann bestimmt zum Samurai wechseln. Ne? Ja, Schwertmeister oder so, wenn sie wie ein Samurai spricht. War doch Ich finde das so gut, dass die Supports so kurz sind. Finde das so gut. Vor allem im hatte so viele Support. Jeder hat den Support mit jedem. Die sind alle so lang. Hier eine Minute, eine Minute durch. Oh, okay. zu sagen dass man kein kind ist wenn man ein kind ist ist ironischerweise als kindische was man sagen könnte ich auch charakter in free ist sehr ja fair. の それに紐をそれ、そこありがとう、新龍様。なんだかやる気 okay, cool. Ist es, ich habe versucht, den Charakteren Geschenke zu geben, die noch neu sind. Aber Irgendwie waren ein paar gar nicht im Sommer umlaufen. Ich habe Diamant gesucht oder so und äh, ihrem Bruder, aber die waren irgendwie gar nicht am Umlaufen im Sommer. Oder ich konnte gar nicht mit denen interagieren. Also, ich glaube, einer mit den mit Laute gespielt oder so, den konnte ich nicht ansprechen. ですね、ミスティラは。ああ。そうミスティラ。大声で身分を明かせない Nanto とか und dann sind beide gestorben irgendwie <lacht> voll witzig wenn irgendwie das bild einfach nur schwarz wird und da einfach nur steht game over so marin los geht's du bist voll starken kampf ist der echt ich glaube nicht, dass ich einen ganzen Part mit Supports füllen kann. ich <lacht> schon irgendwie auf, weil sie sagt irgendwie Viecher. Sind die Sommer oder irgendwas eine Zitte. Und ich schlafe viel. Ich meine die ganze Zeit. Was ist <lacht> Da wird gesagt, das ist ein bisschen peinlich. Außerdem hat er nicht Buch gesagt. Ein Buch bedeutet Hon. Okay. Toilette. So, da bin ich mal gespannt. Sie sehen interessant aus. Ja. Ich habe mir letztens bei ihre Werte angesehen. Sie hat irgendwie 28 Stärke. Voll brutal. 神龍 so, Kunstform der gepflegten Prügelei. Okay. So, ah, endlich war endlich mal ein Typ, also nur Frauen oder Mädchen. Bin schon gewundert, bitte pack meine Augen nicht in einen Eintopf. Da wegen Blau und Rot. 美 <lacht> Tomato, okay. wow. Brüderino, Stimme, klingt irgendwie großen wahnsinnig Der Typ klingt, als hätte irgendwie Leichen im Keller versteckt. <lacht> それが料理人というものですから。今刃を振る。ermordet? Okay. So サルコフ、マスケット <weird noise> <rek> das Gefühl, dass so ist, das ist das Versteht ihr Ich mag es, Leute zu töten. Das ist nicht so. 意味深全く Genau, die ganze Zeit am Schlafen gewesen. Bin wahrscheinlich Stroh um. Mein Keller. Ich kenne da jemanden. Ja, vielleicht schon mit ihm geredet. So, und wandern nur noch und ja, ich wollte hm, ich wollte diamant und äh, fogado und co auch noch geschenke geben, aber die habe ich nicht gefunden. Dann sind wir irgendwann die geschenke ne da so, wander als haus stehst du es doch doch gleich ins DLC eingehen also bist einer dieser Charaktere. Hm. Überfürsorgliche Wächter. Also jede weiterentwickelte Einheit in Fire Emblem, die man am Anfang an hat. Was schon jetzt wohin diese support konversation führen Jetzt ist es noch okay. Spätestens im B-Support ist er genervt über die Fürsorglichkeit von Wanda. Im, Im letzten Support geht es darum: Hör mal, ich brauche dich, dich, ich bin, ich bin eigenständig, ein erwachsener Mann und so ne? So laufen diese Supports immer ab, immer ja, mit diesen fürsorglichen äh, Wächter-Charakteren. So, dann haben wir. Und Zitrin, ich glaube, die habe ich alle bekommen. Durch hier, so also Stall, hochs Garten und um Schwimmen und all sowas, ne? also was sie weiß, war bei einer halben Stunde. Ungefähr sie also, ist auch nicht Zitrin in japanisch. Sie also, ja, heißt Lapis. 嘘が下手。かとしても鬼通し huh, 私は違うわ。もっと強くならなきゃいけないの。1人 にかそんなことは。さ、あなたは休ん Okay, und dann haben wir noch zwei. So, und Alfred. was nicht, worüber ihr erst ノームスただ so に so komisch Ich habe mit einer Menge Muskelprotze geredet. <lacht> 私は Gott! 飲んだ Alfred ist tot. Alfred verliert alle seine KP. Alfred ist tot. Oh, und noch zwei. Ah, Alfred hat so viele. Okay, warum nicht? <lacht> Vielen Dank fürs Kompliment. Ich merke gerade, die haben beide diese, diese schwarz-weißen Rüschen, wie <lacht> auch immer die nennt. Oder Gurte das mir jetzt auch 嫌しい感じがもあった お兄様の Barbarisch。<笑> Ha, dieser die Alfred. <lacht> ah, Spiel lacht track up. <lacht> ja, Burnett. Du warst, nee, du warst nicht, du warst von äh, Fogado, warst weißt du. <lacht> Warum klingt er jedes Mal so sehr, als würde er einen ein umbringen wollen? Darf ich dich um einen kleinen Schlecker bitten? <lacht> Ja, wenn man die So, alle nacheinander anguckt, die ganzen Supports, dann merkt man, erst, was für Probleme die Leute haben. <lacht> <lacht> <lacht> Nein, ich möchte deine Muskeln nicht schlecken. bin nicht schlecken so kommt so viele blumen wie du schlecken kannst so da war es ne? cool da habe ich noch einige bandgespräche ich habe nämlich mit äh, einigen charakteren ja der menge und zwar ich gehe mal kurz herum ne? man sieht hier auf der rechten seite verteidigung plus zwei ne? verteidigung plus zwei geschicklichkeit plus zwei ich habe nämlich mit einigen charakteren hier weil ich habe so viele von diesen komischen diesen komischen band fragmenten und da habe ich mir gedacht ich gebe mal jeden charakter hier mal entweder verteidigung oder geschicklichkeit ich habe mehr oder weniger alle frontkämpfer verteidigung gegeben die genug punkte hatten also alle Charaktere die halt weil nicht halbwegs viel verteidigung brauchen zum beispiel er ja damit er mir ich hier so stell ja drauf geht ne? und die bekommt man wenn man alkoch level auf level 5 ne? und die habe ich einigen charakteren gegeben ne? zum beispiel er. und das gleiche habe ich mit linn gemacht weil linn gibt geschicklichkeit plus zwei und geschicklichkeit plus zwei habe ich mehr oder weniger jeden charakter der so ein bisschen weiß ich nicht der jetzt nicht verteidigung notwendig hat bei ihr zum beispiel ihr, ihr verteidigung ihr habt zwei mehr verteidigung zu geben bei vier verteidigung ist ein bisschen verschwenderisch vor allem ist sie eine magierin deswegen werde ich sie so oder so nicht in äh, weil nicht in nahkampf bringen oder ihm hier habe ich gebe ich lieber mein magier geschicklichkeit und so ne? Und ja da habe ich mit einigen charakteren gemacht damit ich ein paar bessere werte habe und hoffentlich sind wir dadurch ein bisschen besser gewappnet bei einigen sachen so dann habe ich übrigens mehr als ist eigentlich nicht so gut weil einer der ausweichen plus 10 das ist gut und er leidet minus 10 was ich gedacht habe ist die gegner machen mir dann minus 10 krit chancen ne? aber ne. hier Ausrüstungseffekt minus 7. Ich weiß nicht, wo ich jetzt noch plus drei her bekomme. Wahrscheinlich hierdurch nicht, nee, nee, da weiß ich nicht. Aber daher stammt er irgendwie hier. Er hätte zum Beispiel auch an sich 16, nee, aber da ich Schwertagilität ausgerüstet habe, hat er minus 10 Krit. Dann habe ich mich nämlich bei Lapis die ganze Zeit gewundert. Ich habe das erst ja ihr weggemacht, damit sie mehr Krit-Chancen hat mit ihrem bodau es wäre dann auf 57. Aber ja, Ausweichen plus 10 ist nicht schlecht. Treffer und Ausweichen, ne, hier Ausweichen, ist auch nicht schlecht. Also ja, keine Ahnung. aber das ist mir aufgefallen. Also diese ganzen Dinger, die irgendwie hier Waffen und so bestimmte Waffen hier aufbauen die sind gar nicht so gut. Was kacke ist. So. Und jedes, jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Charakter auf der 5 gemacht habe, habe ich natürlich hier die Konversation freigeschaltet. Und die Konversation wird immer automatisch schon abgespielt. Deswegen... Ach, da muss ich zu meinem Zimmer zurück. Nein. Deswegen kann ich mir die nicht irgendwie aufbewahren und irgendwie während den aufnahmen anschauen. Die werden schon direkt automatisch abgespielt. Und... Da finde ich ein bisschen doof. Weil da muss ich mir die... anschauen. Aber ich will die natürlich auch zeigen, ne? Ich weiß muss ich nicht ich will es aber und ja mit ike und mit ike und mit lin habe ich eine menge von denen freigeschaltet gehen immer sehr schnell außerdem bin ich interessiert über was die reden irgendwie habe ich das gefühl wir kriegen sonst nicht so viel raus aus den charakteren aus den emblem charakteren so. Sieht sehr komisch aus hier mit roten Klamotten. So. So, ich habe mir alle notiert. Ne? So, Temera hat auch mit Ike. Also alle Charaktere, die jetzt ein Band mit Ike hier haben, haben mehr oder weniger jetzt plus zwei Verteidigung. gerade gesagt, also hm. Jubio ja, sich irgendwie an wie I you. So, dann habe ich hier Diamant. Diamant hat auch mit Ikea trainiert. Und die Sache ist man muss dagegen ja kämpfen um dieses Gespräch freizuscheiden ist egal ob man gewinnt oder verliert ne? ich meine hat fast jeden fertig gemacht ich glaube ich glaube alfred hat ihn besiegt ich glaube Butcher hat ihn besiegt und amber aber sonst hat er jeden vollkommen fertig gemacht so chloe meine anderen Ringe wieder haben. Fingerwah Stimmt. Stimmt, ist irgendwie der einzige feiern im charakter der irgendwie nicht adlig ist ne? ich Ich glaube, Mika ja auch ne? oh. Deswegen finde ich den Typen so cool. Er muss kein Prinz oder irgendwie was sein. Er ist einfach nur eine coole Sau. So Alfred. Gott, Wenn diese ganzen Konversationen so aneinanderreit. Irgendwie sieht er weniger buff aus als im zehnten Teil. Finde ich. So, dann hat Anna noch Verteidigung. Naik müsste Anna ja eigentlich nicht kennen, ne? Ich glaub, Sie ist vom flohmarkt Ich glaube, Anna kam gar nicht in Fire und 10 vor. Da gab es irgendwie andere Händler, ne? Einer wenigen Teil, wo eine Version von Anna nicht vorkam. Weil alle anderen müssten eigentlich Anna erkennen. So Marv zum Beispiel. Ich lese. Das ist, das, ist das Geheimnis meiner Muskeln. Ja, dann Emma habe ich jetzt frage ich so viele Charaktere ich muss jetzt immer erst suchen ne? der der der der der Er hat ja irgendwie so auf dem Rücken ne und auf der Brust irgendwie so ein Zeichen. So dann haben einige Charaktere mit linden noch Kompensation freigeschaltet, zum Beispiel, wenn ich ihn finden würde, klar damit die Geschicklichkeit bekommen. Und das sollte uns eigentlich ein bisschen helfen in zukünftigen Kämpfen. Ich habe extra, glaube ich, habe glaub, ich hab mich irgendwie eine Stunde vorbereitet, irgendwie beim letzten Mal auf screen. Ja, okay, so angeln und irgendwie, also ja, angeln und weiß sie nicht ganzen Gegenstand einsammeln und also so, dauert sowieso immer so eine Zeit. So, Jonaka habe ich noch mehr Geschwindigkeit gegeben, damit sie noch besser ausweichen kann. <lacht> <Kenne ich. lacht> Dann aber Citrin und Linn. Ich habe mir die ganzen Konversationen übrigens selber noch nicht angeschaut. Ich habe immer direkt gibt deswegen ich sehe die auch immer zum ersten Mal, obwohl ich die eigentlich theoretisch zum zweiten Mal sehe. Ja. Das ist übrigens nicht die Stimme, die ich erwartet hätte. Für Lynn, ich habe ich hab ihre Stimme immer irgendwie ein bisschen zu so tiefer im mir vorgestellt. Sie kam zum ersten Mal ein Game Boy Advance Spiel vor. Da kann man noch keine, da hatte man noch keine Sprachausgabe. Natürlich ne? so zu so wo ist er hier. ungefähr die Stimme, so eine Stimme hätte ich mir vorgestellt für Lin. Wenn ich mich irre, ist ja Lin auch eine Prinzessin, ne? Aber sie ist ja irgendwie auf den Ebenen aufgewachsen, deswegen heißt sie ja irgendwie Mädchen der Ebenen. Und irgendwann haben die Leute ausgewonnen, die ist ja wirklich eine Prinzessin. Oder? ohne es zu wissen. So hm. Jetzt sind wir doch schon bei 44 Minuten. <lacht> okay, so, Essen muss ich ja auch noch. Und dann wollte ich mir noch eine Cutscene anschauen vor einem DLC, dass ich vielleicht mal tacklen werde, wenn ich das überhaupt machen werde. Ich muss ja, ich muss ja irgendwie gucken, ob ich das irgendwie levelmäßig schaffen. Ne? So ähm. Essen, ja. Oh Gott. Also ja, das wird schon so, weil ich zeitlich hinausen. Ne? Da haben zwar irgendwie nichts irgendwie erreicht, aber ist ja auch egal, muss ja nicht immer was, ne? Manchmal muss man auch kurz innehalten und irgendwie sich mit seinen Charakteren ja vertraut machen, ne? Glaube ich. So, wer ist ja am Kochen? Oh. Bonnet. So, wenn du mir nicht ein S es rang dingen jetzt gibt es ne, dann weiß ich auch nicht so mit wem habe ich noch keinen support wenn die noch nie platziert haben oder irgendwie hat gemacht haben hm. noch irgendjemand der irgendwie dings hier hat noch nichts wäre am besten ihr beiden ja. so Meeresfrüchtepfanne. Hatten wir eigentlich schon letztes Mal, aber was soll's? Ach, die sind nach Dingen eingeteilt, hier nach Regionen, cool. Traditionelle Pizza, Wer ja, ist furchtbar, Habe ich genau noch übrig und alles bis auf Magie, ja, warum nicht? Ja, kein selten Fisch mehr. Damit du jetzt nicht ein S-Rang-Ding in mir aushausen, ne, wir die auch nicht. Dieses Essen wird zum Sterben und sein. Na, ich vertraut ich verrate mir heute bereits ausgiebig die Füße im Sommer. Womit sich hat, womit hat sich Ivy so die Zeit vertrieben? Ein Tier, das vorhin beobachtet ist, aus einem heiteren Himmel verschwunden. Könnte es sich um einen Geist gehandelt haben? A plus oh. Wenn man daran denkt dass ich jetzt gleich in die als hier vielleicht nicht schlecht von a plus a plus a plus a plus ja, dann stecken wir hier noch mal ein paar Finger ein so mehr oder weniger alle punkte die ich ausgegeben habe schon wieder drin ne? Also ich glaube nicht alle, aber ja schon eine Menge. So, dann sind wir fertig. So und dann gehen wir heute nicht weiter in der Story, sondern ich hatte doch alles erledigt. Ich bin immer so paranoid. Okay, ich will ja nichts verpassen. Gut, dann gehen wir und geh, geh da rein. Wir gehen zu den göttlichen Kapitel und zwar will ich da in eins dieser Kapitel reingehen nämlich Ja, das war ja das wir gemacht haben, ne? Steht gar nicht mehr da. Aber ich meine, da stand irgendwie sowas so ungefähr 25 Runden, ne? Und das nehme ich mal, so irgendwie die so die Schwierigkeit angeben, ne? Dauert circa 25 Runden. Von daher nehme ich mal, das sollen mir irgendwie sagen, haben mal, so schwer ist das hier, ne? Ich weiß übrigens auch noch nicht, was das hier ist, ne? Oh, egal. Guck mal. Guck mal. Ich habe irgendwie gesagt, für ich kriege irgendwie einen gerade Gegenstand oder irgendwie sowas, wenn ich dafür noch reingehe. des Berserkerst. In der steht circa 15 Runden, ne? Also mein Gamer Instinkt sagt mir, das jetzt einfacher als die anderen Kapitel, die alle circa 35 runden, und oh nee. vor allem, das sagt mir dann sozusagen: Hör mal, dieses hier ist nicht so schwer wie die anderen. Ne? Deswegen würde ich sagen, gehen wir hier mal rein ne? und zu so gucken, was uns hier so erwartet. Hm. Soll mal Katze die welcher ja wohl auch irgendwie sollen irgendwann aufnehmen können, ne? Aber kann ich ja nicht hochleveln. So, meine Charaktere sind ein bisschen stärker, ne? Ich werde wahrscheinlich sowieso hier. Okay, sie hat noch Heilung. Wir haben noch einige tips Ich werde wahrscheinlich beide Heiler mitnehmen. Na, und hier. So, gut. Ähm, wir gehen jetzt hier rein und gucken, was hier uns erwartet. Und dann machen wir halt in der nächsten Folge, dann würde ich sagen, ne? Lass ich mal kurz speichern. Und dann gucken wir mal, wer oder was uns hier erwartet. Obwohl ich vielleicht so einen Verdacht habe, wer das sein könnte, den wir hier treffen. Aber gucken wir mal. Gut. Und wir leveln natürlich nur die Charaktere, die jetzt unter unterlevelt sind hier. Und tun nicht die Charaktere, die schon stark genug sind noch stärker machen. Der eigenwillige General, ja, ich weiß definitiv Hi, alles. はい、てき。 Emblem der Stärke. hektor Hector. Fire Emblem 7. Einer von drei Hauptcharakteren von Fire Emblem 7 zusammen mit Lin. Der dritte wäre Ellywood Roy's Vater. Oh. をして Stubito Momotame. siebten Teil. ist 俺達の世界 indem wir übrigens sterben könnten. Stotze, Thea, was Ich alles klar. Bitte sei nicht so ein schweres Kapitel. Hm. Bitte sei nicht so schwer. Okay. Emblem-Hektor besiegen. Kein Ding. wir sind wieder eine Menge Gegner. Und Hektor. Das Emblem der Stärke, ein über überschwänglicher, heroischer Mann mit grenzenlosem Selbstvertrauen. Ja, ist eine gepanzerte Einheit, ja. War er es eigentlich offiziell? Ja, ich glaube seine entwickelte Lord-Einheit war irgendwie gepanzerter Lord, ne? So, er hat halt wolf bei was ein, seine Anfangswaffe war. Effektiv gegen Britte und Gepanzerte, ja. Ein Runenschwert. Magisches Schwert, okay. der kp oh, nee. und aber das ist die legendäre waffe von ihm und dann führt der axt von emblem ektor oh. ein angriffen wenn sie mindestens 80 hat kann sie einen Folgenangriff einfach zu die waffe sofern die waffe es zulässt oh, das heißt und aber okay wenn ich so also aus so fern angreifen ist das kein problem ne? schwerer schweres plus für die einheit einen physischen angriff mit einer waffe aus deren gewicht höher ups, höher als die figur der einheit ist fügt sie zu 14 schaden in Höhe der differenz zu maximal plus 5 hm. ich sehe nicht das gewicht aber ich nehme an die sind sehr die sind sehr schwer ne? dann hält sie nach dem kampf verteidigen die bruch diese einheit kann für einzug einen, einen Folgenangriff ausführen der gegner nicht Gegner nicht ah. Ah, kümmern wir uns darum, sobald wir da sind. Ne? Oh Gott, man, er ist nicht sehr schnell. Das ist gut, da ist heißt, er wird uns nicht doppeln können. Ist wahrscheinlich. Ja, Was haben wir noch hier. Wir haben Level 19. Leute, hat sind Antidotes. Diese Level kommt mir ehrlich gesagt bekannt vor. Ich glaube, die ist ein Level aus. 5 dem 7 so. sogar. Oh nein also hier wo die kommen wir so Giftdinger raus kommen wir so Giftstrahlen raus ja ne. ich glaube, da ist sogar das Kapitel in dem man indem man wie heißt die Waffe armut ja indem man das Armut bekommt ne ich bin mir ziemlich sicher da ist die Waffe äh, das Level wo man im allem dem sieben die ultimative Waffe bekommt wir kriegen eine Menge antidotes die werden ja sehr oft vergiftet werden ne? Na, vielleicht nicht, wenn wir irgendwie aufpassen. So Fraktur Gegner brechen kann. Was bedeutet brechen? das bedeutet das. Gegner brechen mein Willen. Ich weiß nicht, was das ist. So, jetzt nur Antidotes anscheinend und ein paar Truhen habe ich da gesehen. Das heißt ich muss wahrscheinlich, ich muss wahrscheinlich Hast machen. Hm. Na, jetzt sind vier Thronen jetzt auch noch eine. Je nachdem, wann jemand kommt, um sie zu klauen. Oh, da ist ein Dieb. Natürlich ist dann Dieb. Ist auch ein dieb ich weiß nicht ob die alle auf die dings losgehen wenn er zum beispiel sofort auf die dings losgeht dann wäre natürlich doof Lass mich raten ich kann wieder nur acht leute mitnehmen So, diesmal nehmen wir zwei heiler mit ich habe das sehr dumpfe gefühl dass wir zwei heiler brauchen werden ich kann schon mal die Vorbereitung hier machen ne? ähm, habe ich ist brauche ich nicht irgendwas was ich habe sogar was Gift heilen kann wohl finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so so äh, gefährlich hier in dem Spiel hm. hab ich habe irgendwo andere Heilung was sagt mir ich werde nicht mit diesen Heilungen auskommen Gott hier ist das was ich okay hier mache ich mache folgendes okay ich gehe noch mal zurück auf screen wo mir ein paar heilstäbe weil ich das stumpfe gefühl habe, wir werden nicht genug heilstäbe haben für all das hier vor allem wenn ihr so viel gegner und so viel gift ist ich werde die position und so was alles hier auf screen alles erledigt haben und dann im nächsten part gehen wir hier rein und machen Nektar fertig ne? Klingelt nach dem plan cool würde ich sagen, danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ja, dann bitte ein Like, ein Abo ein Kommentar. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.